Servus, hallo zum Vlog, hier auf Na, TV. Oh. Ja, on top of the world, im eigenen Pool. Na gut, das ist nicht ganz das Dach der Welt, das ist meine Feuertreppe, und der Pool ist ein Planschbecken, aber muss ehrlich sein, für mich genügt's, weil ich bin eher der Tiefschwimmer als wie der Weitschwimmer. Deswegen sind 20 cm Wassertiefe mehr als genug. Oh. Ja, was soll ich heute diese Woche erzählen? Es ist zu heiß und und, und viel zu anstrengend, irgendwas zu machen. Deswegen habe ich mich ins Wasser gesetzt und ehrlich, es ist es geht mir gerade sehr gut, und es ist sehr entspannend, und es ist einfach unglaublich, und äh, ich hoffe, euch geht es genauso gut. Ah, ihr wisst vielleicht, ich bin nominiert in Deutschland für einen Award, den Smart Hero Award, und da werde ich am 1. Juli nach Berlin fahren, auch wenn ich nichts gewinne, die Stiftung Soziale Chancen und Facebook, die diesen Award ausgeschlagen haben, die laden alle Nominierten ein, um nach Berlin zu kommen. Das heißt, gratis Tritt nach Berlin, ob ich gewinne oder nicht. Das verbuche ich schon als großen Gewinn. Vorige Woche. Tja! Fernsehpreis. Ich komme Zitronenwasser. Irre. gibt's nächste Woche einen Beitrag dazu. Heute war es einfach zu heiß dazu. Ja. Äh, was soll ich sagen, ich hoffe, ihr lasst es euch gut gehen, haut euch in den Pool, es ist 16 Uhr Freitag, ich hoffe, ihr sitzt am Wasser, und schaut euch diesen Beitrag am Handy an, oder am Tablet, egal, hauptsächlich draußen und am Wasser. In diesem Sinne, äh ja, lasst es euch gut gehen, so wie ich zum Beispiel, Martin, ich darf bitten, Pool, Drink, großartige Assistenz. Das Leben meins manchmal, richtig gut mit einem. Das war's eigentlich schon für heute. Mein Name ist Martin, ich hoffe euch geht so gut wie mir, wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wenn nein, bitte ebenfalls, lasst uns darüber reden. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zusehen. Servus. I can't swim again.